Willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Heute spielen wir Minecraft. Ich weiß nicht gerade, ich weiß gar nicht, nicht den Projektnamen aber auf jeden Fall ist es so ein kleines neues Micro projekt was wir spielen. Und es ist wieder, ist auch, das also ist so ein Mod-Projekt. Und ich muss schon sagen, es ist schon schwer zu überleben. Ich bin gerade fast danach Nacht gegangen aber der Yummy 420 hat mir irgendwas zum Essen gegeben, weil ich nichts so mehr nah hatte und naja, also jeder Mitspieler hat also so seinen eigenen Beruf und ich bin der Farmer ich bin ein um Farmer habe ich mir ausgewählt Slash Industrie war das glaube ich weiß nicht auf jeden Fall ich kenne mich 0% aus mit diesem Modpack und ich werde einfach mal ähm, Farm aufbauen halt das zum Beispiel eine Eisenfarm automatisch etc das werden wir machen als erstes haben wir erstmal ressourcen und werden später bei der Stadt, die da hinten ist ähm, unser Haus anfangen zu bauen und aus irgendeinem Grund habe ich einen zombie spawn ja das habe ich irgendwie bekommen also, falls jemand mal Tipps hat, wie dieses Modwerk -Funk funktioniert oder so ich kann euch ja mal in die, Ko äh, in die Dings da Höh! fuck, wir, oh, rennen daneben ich kann euch ja in die Beschreibung die ganzen Mods reinpacken Falls es lägen sollte, ich entschuldige mich dafür, ich stelle momentan wieder mal ein Aufnahmprogramm ein. Ich finde gut, dass hier die Timbermord drauf ist, da man die Bäume auch einmal abbaut. Und das macht das Ganze auch einfacher, ja. Ich würde sagen, dann begeben wir uns einfach mal auf die Suche. Nach einem guten Gebiet, würde ich sagen, ne. Ja? Okay, hier wurde schon geclaimt. Traurig. Ich würde mich hier eigentlich bauen. Traurig. Alter, wie viel claimt er denn noch? Das gibt es doch nicht. Schaut, dann werde ich mich hier so hingesellen. Ja, ich glaube, ich baue hier so mein... Mini-Haus. Hier bauen wir. Dann haben wir erst mal unser Grundstück geclaimt. Ich würde sagen, dass wir diese Fläche hier, oder die hier, erstmal abbauen. Also dass wir das alles hier flach machen. Aber ich würde sagen, ja, ich würde sagen, wir fangen dann nochmal an mit und beenden das dann im nächsten Part, ne? Leute, ich glaube ich weiß, was sie bauen. Wir werden einen Bunker bauen. Ja, richtig geil, wir werden das noch abflachen. Und dann bauen wir uns einen Bunker. Ja, ich glaub, wir bauen uns einen Bunker. Da habe ich richtig Bock drauf. Dass wir halt irgendwie Security Craft ist ja drauf, dass wir uns dann hier so Türbits aufbauen, dass es dann hier so reingeht etc. Ne? Aber ich würde erstmal sagen, das sehen wir in.